Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Ilias einen, eine Frage erstellen können vom Fragetyp Fehler oder Worte markieren. Sie können entweder direkt in einem Test eine Frage erstellen oder wie hier in diesem Beispiel in einem Fragepool. Klicken Sie dafür auf Frage erstellen und wählen Sie hier beim Fragetyp Fehler, Worte markieren aus und bestätigen Sie das mit erstellen. Geben Sie hier einen Titel ein. Der ist in der Regel für Sie relevant, damit Sie später die eine Frage schneller wiederfinden, wenn Sie dann einen großen Pool voller Fragen sich erstellt haben. Bei der Frage geben Sie hier zunächst einmal ein, was für die Studenten zu tun ist. Beispielsweise, also dass ähm, hier unten in dem Textauszug die fehlerhaften Worte markiert werden sollen. Sie können hier mit dem Editor-Funktion den Text Wunschgemäß formatieren. Sollten Sie mit Word den Text schon vorgeschrieben haben, nutzen Sie bitte diesen Button hier unten mit dem blauen B und fügen dann Ihren Text hier in dieses Pop-up Fenster ein und dann anschließend mit dem einfügen button damit der Text federfrei hier in Ilias eingefügt werden kann. Wenn Sie damit nicht arbeiten, kann es nämlich zu Darstellungsproblemen kommen. Weiter unten haben Sie die Bearbeitungsdauer, die können Sie aber ignorieren und dann auch hier das Feld, wo dann eben dieser Fehlertext eingefügt werden soll. Sie sehen schon hier unten, dass hier ein kleiner Hinweis steht. Sie können, wie Sie hier in meinem Beispiel sehen, fehlerhafte Worte mit einer Raute hier vormarkieren, beispielsweise hier bei Matter oder bei England, um dem Programm mitzuteilen, dass das ein fehlerhaftes Wort ist. Sollte es eine längere Gruppe von Wörtern sein, sehen Sie auch hier, dass das mit dem Beispiel hier mit einer doppelten Klammer dargestellt wird. Nun wählen wir zuerst Text analysieren aus, damit das Programm den Text erkennt. So, In unserem Beispiel haben wir hier zwei fehlerhafte Wörter und die hat das Programm auch schon erkannt und hier mit eingetragen. Sie könnten einen korrekten Text noch mit eingeben. Bei Matta wäre das natürlich die Marta, nur mit einem T. Und bei England wäre das Deutschland oder wahlweise Sachsen. Und bei richtig erkennen sollten Sie natürlich auch ein oder zwei Pünktchen vergeben. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, für falsche Selektionen Punkte abzuziehen. Wir können aber auch einfach 0 eingeben, wenn Sie das nicht machen möchten. Das birgt aber die Gefahr, dass die die Lernenden jedes Wort dann anklicken und dann per Zufall die richtigen Punkte erhalten. Arbeiten Sie also gern mit Minuspunkten, vielleicht auch gern mit halben Punkten. Da müssen Sie bitte aber ein Punkt als Trennzeichen eingeben, Komma werden nicht erkannt. So, speichern wir uns das einmal ab und schauen uns die Frage in der Vorschau an. So würde dann die Frage in einem Test aussehen. Und wenn ich nun mit der Maus über die einzelnen Wörter gehe, werden die grau hinterlegt und auswählbar. Man könnte, wie Sie also sehen, jedes Wort und auch Schriftzeichen auswählen und das ganz, den ganzen Text markieren. Aber vielleicht auch hier noch der Hinweis, Sie könnten ja auch gern äh, hier oben in dem Aufgabentext in der Fragestellung den Hinweis mit dazu geben, dass es pro Falschauswahl einen Punkt abzugibt. Das war die kleine Darstellung, wie Sie den Fragetyp Fehlerworte markieren, erstellen. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der persönlichen Umsetzung dieses Fragetypes.